Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit Broker Finmax und meinem großen Konto. Ich trade 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben sehr wichtige News im Australisch-Dollar, in der Eurozone und im US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien und unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren und dem perfekten Chartbild. Ich hoffe, dass ich schnell einen Trade finde, sodass er nicht so lange warten müsst. Der Markt ist momentan hoch volatil. Anfängern empfehle ich jetzt nicht zu traden. Wir hatten in 21 Minuten. Wichtige News, sehr wichtige News im US-Dollar. Da sollte man eigentlich pausieren. Die Auswahl des richtigen Chartbildes entscheidet schließlich, ob du dauerhaften Erfolg hast oder nicht. Wenn das nicht stimmt, wird es nichts. Cut schweiz haben wir ja leider. Ich gehe jetzt trotzdem mal rein. Das ist dann ein längerer Trade. Nochmal, denn diese Strategie funktioniert auch bei höheren Timeframes. Ich pausiere so lange. bin wieder da. Wie man sieht, haben sich alle drei Trades prächtig entwickelt und sollten eigentlich im Gewinn landen. Wer sich für meine Strategie interessiert, findet den Link in der Beschreibung. Perfekt. Ich mache gleich noch einen Screenshot, der sich dann zeitnah im VIP-Mitgliederbereich befindet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.